Ständig testen uns Frauen, oder? Was müssen wir noch alles machen, um endlich mal Erfolg bei einer Frau zu haben? Warum machen es uns Frauen denn so schwer? Je mehr du Frauen verstehst, desto einfacher wird es für dich, auch Frauen zu verführen. Mein Name ist Andy Friday und ich coache seit Jahren Männer darin, Frauen zu entdecken, zu verführen und die große Liebe zu finden. Stell dir einmal vor, du wüsstest ohne Zweifel, 100%ig, dass sie dich nur testet, weil sie gerade auf dich stehen. Frauen sind tatsächlich viel besser als wir darin, ihre Unsicherheiten zu verstecken. Frauen wirken dabei nicht mal nervös. Und wir, wir merken ja nicht mal, wenn sie uns Signale aussendet. Wenn wir Männer zum Beispiel wüssten, dass sie sich gerade nicht traut, uns anzusprechen, oder dass sie sich nicht traut, dir zu zeigen, dass sie dich mag, dass sie es dir absichtlich schwer macht, um nicht vor dir oder vor anderen als Luder dazustehen. Wenn du in ihren Kopf gucken könntest und wüsstest, dass das der Fall ist, dann wärst du auch selbstbewusster. Das Gute ist, ich habe mit genügend Frauen diese Gespräche geführt, dass ich weiß, dass sie das in ihrem Kopf hat. Ich habe mal eine Frau kennengelernt. Diese Frau hatte die härteste Fassade aller Zeiten. Sie hat mich ständig getestet. Ein, das machst du aber schlecht. Hier, ein, das kannst du aber besser. Da, nur Tests am laufenden Band. Zum Glück habe ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr viele Erfahrungen mit Frauen gemacht und deswegen hatte ich ihr kein Wort abgekauft. Ich habe einfach nur gelacht und weitergemacht und irgendwann als sie nie die Reaktion bekommen hat, die sie wollte, habe ich ihr einfach gesagt: Mädel, dass du auf mich stehst, ist sowas von offensichtlich. Du weißt, wenn du es ein wenig diskreter machst, dann kriegst die anderen auch nicht so mit. Und es gibt diesen Moment, wo du genau merkst, dass du die Fassade einer Frau geknackt hast. Das ist der Moment, wo sie anfängt, dich mit strahlenden Augen anzuschauen. Psst, lass die Gedanken. Das machen wir später. Hilf ihr mit Liebe, diese Maske fallen zu lassen. Zeig, dass du sie auch attraktiv findest. Aber, dass du dich nicht von ihr verarschen lässt, dass sie so tut, als ob sie dich nicht mögen würde, wir wissen, dass sie uns mag. Und sowas ist attraktiv. Das ist die Kunst der Verführung. Wir sind Männer. Es ist unsere große Ehre, es Frauen zu erlauben, all ihre Zweifel loszulassen und sich mit uns frei zu entfalten. Das zu tun, was sie sowieso tun wollen, was sie sich selber noch nicht eingestehen und wovor sie Angst haben, dass die Umwelt sie dafür verurteilen würde. Wir zeigen ihnen, dass sie sich in unserer Gegenwart endlich fallen lassen dürfen. Aber sie wollen es spüren. Sie wollen fühlen, dass vor ihr ein Mann steht, der sich nicht auf ihre Tests einlässt. Nicht in der, wie sie überzeugen. Du kannst eine Frau nicht überzeugen. Und du kannst auch nicht abwarten, bis sie endlich den nächsten Schritt macht und dich verführt. Nein, sie will sehen, dass du Courage hast. Dass du sie entlang dieser Verführung von A nach B nach C führst. Und das ist, was manche als Test bezeichnen. Die Wahrheit ist, alles, was eine Frau tut, wenn sie dich testet, ist ein Zeichen dafür, dass sie Interesse an dir hat. Es ist der Versuch, mit dir zu flirten. Ich weiß, es hört sich kontraproduktiv an, aber flirten ist für Frauen der Prozess, mit dem sie dich testen, ob du diese Qualitäten auch mitbringst. Und dabei ist es egal, wie du aussiehst. Ich sag's nochmal, es ist egal, wie du aussiehst, solange du diese Qualitäten mitbringen kannst. Oder dass sie denkt, dass du diese Qualitäten mitbringst. Aber das Coole ist, mit der Zeit und durch so ein Coaching wirst du zum Mann, den Frauen wollen. Ach, übrigens, natürlich ist diese Dame mit mir damals nach Hause gelaufen. Wir haben uns den ganzen Weg natürlich nur gestritten, ah, bis wir schließlich die Finger nicht mehr voneinander lassen konnten. Warum flirten? Flirten baut Anziehung auf. Wenn du anziehender Frauen sein möchtest, dann tu ab sofort drei Dinge. Erstens, interpretiere alles von Frauen als Flirtversuch. Jeden Test, jede kleine Bemerkung, Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie sich von dir angezogen fühlen, bis du zurückflirtest. Und wenn du diesen Test bestehst, merkst du sofort, wie ihre Augen aufleuchten. Zweitens, bringe emotionalen Wert in deine Gespräche. Was ist emotionaler Wert? Im Grunde alles, was ihre Grundemotionen anhebt. Wie du das genau machst, bekommst du am Ende des Videos. Und als letztes, zeige Interesse. Frauen müssen irgendwann ganz genau wissen, dass du Interesse an ihnen hast. Wenn du das nicht tust, dann kann sie gar nicht anders und wird immer vermuten, dass du sie irgendwie ausnutzen möchtest. Sie muss wissen, dass du sie magst. Du kannst es dir so vorstellen, wenn sie nur einen, nur einen einzigen unachtsamen Fehler mit einem Mann macht, dann ist die Gefahr riesengroß, dass er sie ausnutzt und ihm ihre Gefühle scheißegal sind, sie ihr Herz gebrochen bekommt, in ihr ein neues Lebewesen wächst und dass das dem Mann vielleicht scheißegal ist, ihr Umfeld sie als Schlampe deklariert, wenn Leute mitkriegen, dass sie mit ihm geschlafen hat, dass der Sex, wenn sie mit ihm schläft, total demütigend war, weil er sich keinen Deut um ihre Bedürfnisse gekümmert hat. Dann lässt sie es nämlich lieber ganz. Oder dass sie körperlich verletzt wird. Klar, jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Wir haben mit Sicherheit unsere. Aber Frauen haben es verdammt noch mal nicht einfach. Die meisten Frauen wissen zum Beispiel gar nicht, dass es für uns das schwerste auf der Welt ist, sie anzusprechen. Für die meisten von uns ist das die reinste Panik. Wir sehen eine hübsche Frau und in uns tritt erstmal eine Komplettlähmung ein. Wir Männer würden uns lieber verprügeln lassen, als eine hübsche Frau anzusprechen. Wenn wir alle mehr Wissen und Verständnis für die Herausforderungen der anderen hätten, dann wären wir alle ein Riesenstück selbstbewusster. Thomas hat unter einem der Videos folgenden Kommentar geschrieben. Eine Frau hatte mir letztens gesagt, ich hätte voll langweilige Hobbys. Meiner Meinung nach habe ich ganz normale. Ich mache gerne Sport und viele andere Sachen. Muss man heutzutage Fallschirmspringer sein? Oder was braucht man für exklusive Hobbys, um für eine Frau nicht langweilig oder interessant zu sein? Thomas, genau hier kannst du ihr zeigen, dass du wirklich attraktiv bist, indem du einfach das, was sie sagt, annimmst und es vergrößerst. Das ist Flirten. Ein simples Mitspielen, wie zum Beispiel, oh ja, ich bin der Langweiligste von allen hier, warte, bis du meine Briefmarkensammlung siehst, hätte völlig ausgereicht. Ich weiß, diese Flirtversuche sind manchmal schwer zu erkennen, aber mit Sicherheit hast du in der Vergangenheit auch beim Flirten die eine oder andere Situation ziehen lassen. In meiner Erfahrung und die meiner Kunden ist eine Frau, wenn sie dir so einen Test gibt, in 99,9 der Fälle von dir angezogen. Es liegt gar nicht an deinen Hobbys. Sie will dich nicht verurteilen, sie möchte mit dir flirten. Falls das Ganze tatsächlich ins Nichts abdriftet, dann liegt es daran, dass du zu steif darauf geantwortet hast. Wenn du jetzt eine geheime Methode erfahren möchtest, mit der du jeden Flirt von Anfang bis Ende meisterst, dann zeige ich dir meine geheime PWJP Methode und zwar in diesem Video.